damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ich habe die Straße hier mal wieder rausgebaut aus unserem oh, ja, Bau. <lacht> Hat ja nicht so ganz funktioniert. Ich habe mir aber schon weitere Gedanken gemacht, wie wir das jetzt machen könnten. Und zwar wird das hier ein bisschen umgebaut. Wir werden das hier nicht nach oben machen, dass das hier sozusagen in den oberen Stock geht, sondern äh, wir werden hier Rolltreppen nach unten bauen, dass wir sozusagen hier die Abreise machen und hier sozusagen der, die Ankunft. Ähm, genau, dass wir das einfach ein bisschen strecken, dass wir einfach gesagt hier die Straßen hier rein platzieren können, um unsere Ankunft oder besser gesagt unsere Anreise machen zu können. Ähm, dafür müssen wir ja aber auch schlussendlich diese ganzen Rolltreppen erstmal demontieren. Ja, das mache ich jetzt natürlich und hier legen wir auf Play. Dann muss das Fenster mal bitte hier hin. Okay. Sehr gut. Äh, ich denke ja mal, dass der dann äh, wie machen wir das eigentlich hier mit der Straßenbahnhaltestelle. Weil da muss ja sowohl äh, Anreise als auch Abreise hin. Uff, das ist jetzt ein bisschen heftig. Fußgänger überweg. Kann ich den bauen? Cool. Was sollen die über die Straße laufen? Über die Straße nicht über die Straße. Hm. Eigentlich nicht, wa? Okay, dann machen wir die hier weg. There must be always at least one crossway on the LR... Echt? Uff. Ja, dann... Bitte? Ja, jetzt Drei, vier, fünf, sechs. Da. sehr gut. So, Delschen machen wir hier selbstverständlich die Holtreppe nach unten, was aber äh, wahrscheinlich nicht geht. Doch, geht? Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo, willkommen hier mit. Ah, okay. Ich sehe. Ich sehe Problem. Faut Okay, wir müssen mal ein paar mehr Bauarbeiter hier einstellen. Oh, ist ja furchtbar. Ist ja viel zu lang. in der Nähe des Außenbereichs sein. So, jetzt machen wir mal weiter. Rolltreppe nach unten. Hm. Äh, ja. Okay, äh, ja. <lacht> ähm, dann müssen wir hier. Das ist noch die Wand. Okay, dann müssen wir hier natürlich weiter einreißen. Können okay, wir das ist alles entfernen? Das ist der zweite Stock oben, war. Ah ne, lass' ich mal noch so. So, dann kann ich hier... Äh, das hier erstmal... ne nicht löschen Das muss in der Nähe des Außenbereichs sein. Hey. Wie genau ist es gemeint, muss in der Nähe des Außenbereichs sein? Hä? Verstehe ich nicht. Was, was, was meinen die da damit? Ich glaube ich weiß nicht, was sie meinen. <lacht> okay, also jetzt bauen wir hier St Doppelstraße. Ja, auf jeden Fall. Hier und hier. Dann müssen wir nochmal reinreißen. Oh, was soll jetzt so logisches? Das soll ja die Anreise werden. Dann machen wir mal so weit. Also, ich muss mal unbedingt wieder nehmen, wenn wir neues Haus geht Jetzt schon zum fünften Mal. <lacht> also. Äh, Die sind so oder so eh alle falsch rum. Um. So, dann haben wir hier diese Doppelstraße. und machen wir uns erstmal G... Ist nicht sowas von G-Steig? obersteig. Ja. Ja, Volltreffer Ja, nach oben. Gründung fundament. zu dein Fundament Okay, sehr gut. Zonen machen? Ah, ja, Anreise. Anreise. Abreise. Ich kann nicht mehr als drei Zonen erstellen. Achso. Ja, okay, dann machen wir das erst nachher. Abreise. Ne, Anreise. Okay, so, gut. Dann. Das Erste, was ich mache, ist diese Anti-Ausbau wieder weg. Dann machen wir eine Rolltreffung nach oben. Das wollte ich jetzt aber nicht so machen. hier ein Fundament Hä, wieso macht der mir da eine Wand hin? Hä? Nein! Muss ich das alles weitermachen? machen? Muss ich das bis hier ziehen? Ist voll behindert. Sieht schon mal besser aus. So, eine Rolltreppe nach oben. Achso, da geht es nicht wegen. Wieso geht es nicht hier? Ja, dann machen wir es halt hier, ist mir eigentlich auch egal. Ich hätte die jetzt aber ein bisschen anders angeordnet ich hätte die nur. Noch... Jetzt muss ich da oben erstmal... Nein, mal die Oh Mann. So, Nein. ihr macht er ja immer so einen riesen Aufstand. Ohne Witz. Rolltreppe also nach oben. Das machen wir hier genau. Und hier nehmen wir noch eine Rolltreppe und eine normale Treppe. So. Was auch immer. Warum die da auch immer Wände aufstellen? Keine Ahnung. Der Und Geht natürlich alle nach oben. Das ist natürlich klar. Um, ja, genau. Und hier ziehen wir jetzt die Band. Genau. Was erweitert... Äh, Fundament muss noch erweitert werden. Und zwar mindestens mal bis hier. Ja. ein bisschen Naja. Ah okay. Gut. So, jetzt haben wir aber noch die hier, die äh, wollen... Achso, genau, das sind die, wo, ähm, wo sozusagen von, den von der Straßenbahnhaltestelle kommen. Ne, macht eigentlich keinen Sinn. Doch. Switch Direction, Switch Direction, Switch Direction. So, jetzt lassen wir es einfach so. Das wird für die Gebernation. Und aus welchem Grund. jetzt da die Wand platziert habe oder was? Also jetzt also jetzt wirklich oder wie? Boah. Ach so geht. Nur so rum geht nicht, ist ja lustig. Hm. Weil ich jetzt hier die Wand hingemacht habe. Das ist schon ein bisschen. Du bist ein bisschen ganz mal 2. Ja. Dann macht die Wand doch mal weg. Ungültige Platzierung. ich blick's gerade nicht. Ich, ich blick's gerade nicht. Ach, weil die da die Wand aufstellen möchten. Uff, alter Schwede. Hm. Ja, gut. Wissen wir das auch? So, jetzt haben wir es aber. Jetzt machen wir da wieder den Bürgersteig. So. Und dann fangen wir mal hier oben an. Hier kommt unser Ticketing hin. Erstmal. Das heißt. Huh. Ja, aber ich sehe es schon. Ich sehe schon. Wir werden in der nächsten Folge anfangen mit dem Ticketing. Schaltet doch da wieder ein. Bis dann. Tschüss.